Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus. Umformen. Fangen wir mit den grundlegenden Sachen des Umformens an, nämlich die Gegenrechnungen. Und schauen wir jetzt hier ein einfaches Beispiel. Nachdem Vasili Lisa 3 Äpfel gibt, hat er 5 Äpfel. Wie viele Äpfel hatte er vorher? Wie kann man diese Aufgabe in der mathematischen Sprache schreiben? Naja, man würde sagen, es ist ein leichtes Beispiel, aber die Sache ist jetzt hier, den mathematischen Weg zu lernen. Ja? Okay, für das Gefragte, wie viele Äpfel, wird in Mathematik irgendein Symbol benutzt. Also allgemein, für das Gefragte. Hier ist es, wie viele Äpfel. Und dieses Symbol ist ein Stellvertreter für die noch unbekannte Zahl. In der Regel wird als Symbol ein Buchstabe verwendet. Und nicht allzu selten x, also sehr oft, wird für das Unbekannte in Mathematik x benutzt. Mit x sind also die Äpfel gemeint, die Vasili am Anfang hatte. Wir wissen noch nicht, wie viele sie waren. Daher schreiben wir ein Symbol davor, ein Buchstabe, x. Hm? Okay, das werden wir gleich sehen. Wenn Vasili drei Äpfel gibt dann hat er weniger Äpfel. Also von den x hatte, die er am Anfang hatte, muss man 3 subtrahieren, also Minus machen. Und ihm bleiben dann, das ist hier geschrieben, 5 Äpfel. Also wie schreibt man das in Mathematik? x, also was er am Anfang hat, und wir das noch nicht wissen, minus 3, was er gegeben hat, ist gleich 5, also die Äpfel, die am Ende bleiben. Man kann jetzt durchaus probieren, x herausfinden, also was könnte x sein, 2, 3, 7, 8 oder 9, wenn man das verschiedene Zahlen ausprobiert, zum Beispiel 2-3 oder 3-3, das ist ja 0, 7-3 ist 4, 8-3 ist tatsächlich 5 und 9-3 ist wieder 6, ist nicht richtig. Also die einzige Zahl, wo das stimmt, ist 8. Also x, also die Äpfel am Anfang, muss 8 sein. Ja? Und das sollte die Lösung zum Problem sein. Aber jetzt, wenn man die ganze Zeit ausprobiert, das ist nicht so gerade geschickt. Ja? Also besonders bei schwierigen Problemen kann man vielleicht ewig ausprobieren, bis man die richtige Lösung findet. Mit Kommazahlen und so weiter und so fort. Ja? Es gibt in der Mathematik einen geschickteren Weg, die Aufgabe zu lösen. Man benutzt die sogenannte Gegenrechnung. Ja? Bei allen Gleichungen, also das ist hier eine Gleichung, es gibt ein Gleichsymbol und zwei Sachen auf beide Seiten. Das nennt man eine Gleichung. Und bei allen Gleichungen gibt es zwei Teile. Ein Teil links vom ist gleich, also hier x-3, und ein Teil rechts vom ist gleich, also hier 5. Bringt man jetzt einen Term oder irgendwas von einer Seite zur anderen, dann muss man die Gegenrechnung benutzen. Was ist die Gegenrechnung von Minus der Subtraktion? Ist die, äh, die Addition. Also wenn wir 3 jetzt hier auf die andere Seite bringen, das Minus wird zu Plus, also Addition. Schreiben wir das jetzt hier so, x 3 war es am Anfang, und wir bringen die 3 auf die andere Seite. Und dafür müssen wir auch auf die andere Seite, also rechts von ist gleich, müssen wir dann anstatt minus halt plus benutzen. x ist gleich 5 plus 3. Und das kann man jetzt schon berechnen. 5 plus 3 ist 8. Ganz leicht. Ohne ausprobieren. Hm? Wenn wir jetzt hier c plus 1452 haben und dann ist gleich 341. Um. Jetzt C zu berechnen, das ist jetzt die, das Unbekannte. Anstatt X haben wir hier C benutzt. Wie schon gesagt, kann man irgendeinen Buchstabe benutzen. Ja? Also wenn wir jetzt auf die, äh, die 4000 und so weiter auf die andere Seite bringen, das steht hier mit Plus. Und auf die andere Seite müssen wir die Gegenrechnung benutzen, also Minus. Das steht hier, man fängt mit C plus 4000 und so weiter ist gleich 341. Dann bringt man das hier auf die andere Seite von gleich. Ja, dann ist es auf der anderen Seite von gleich das Plus zum Minus geworden. Und das kann man jetzt sofort berechnen. Und das Ergebnis ist, dass c gleich minus 4111 ist. Schauen wir jetzt, hier, was mit Multiplikation und Division ist. Die Gegenrechnung der Multiplikation. Die ist die division und umgekehrt schreiben wir jetzt hier 3f ist gleich 114 also hier haben wir das symbol f anstatt x oder c haben wieder ein anderes symbol benutzt wenn wir sehen jetzt hier keine rechnung 3f hm, was sollte das bedeuten steht nichts also allgemein in mathematik wenn zwischen zwei ausdrücken nichts steht dann ist mal gemeint, Multiplikation. Also wenn zwischen einer Zahl und ein Symbol, wie hier f oder eine Klammer und eine Zahl, das haben wir jetzt hier nicht, und so weiter und so fort, wenn dazwischen nichts steht, ist mal gemeint. Es gibt eine, Aus, eine Ausnahme zu dieser Regel, also die gemischte Zahlen, die haben wir schon bei äh, Grundwissen 1 gesehen. So, jetzt hier schreiben wir jetzt also zwischen 3 und f einmal. Und die Gleichung ist also 3 mal f ist 114. 3 muss auf die andere Seite von ist gleich. Also, da ist gleich und 3 will ich auf die andere Seite bringen. Da muss ich halt die Gegenrechnung benutzen. Und das wird durch diese Zahl die Neben der Variable, neben, neben dem Symbol steht, durch diese Zahl sein. Egal, ob sie größer oder kleiner ist als diese Zahl hier, man muss durch diese Zahl hier, die mit dem Symbol multipliziert wird, mal gemacht wird, ja? Durch diese Zahl, okay? Also, dann bleibt, wenn ich das auf die andere Seite bringe, bleibt f allein auf dieser Seite und auf der anderen Seite ist 114 halt durch 3. Und wenn man die Rechnung jetzt macht, kommt heraus, f ist gleich 38. Super, schon gerechnet. Man kann auch einen Bruch statt einer Division benutzen. Also anstatt 114 durch 3 kann man 114 Drittel benutzen. Und das ist 38. Wenn jetzt das Ergebnis nicht genau ist, ist lieber, den Bruch zu behalten und nicht irgendeine Kommazahl. Weil die Kommazahl ist. Ungenau, nicht so genau wie der Bruch selber, wie wir bei Runden jetzt lernen werden, im dem nächsten, dem nächsten Kapitel. Entsprechend ist die Gegenrechnung der Division die Multiplikation. Also wenn ich K durch 5 habe, das ist gleich 11, dann muss ich die 5 auf die andere Seite bringen, also die andere Seite von ist gleich und dann wird das durch mal oder und wir haben gesagt, das Bruch bedeutet das gleiche wie eine Division, wie hier. ja. Also die 5 muss ich auf die andere Seite bringen. Ja? Was unten steht, bringe ich jetzt hier auf die andere Seite. Und dann wird es auf die andere Seite mit mal dargestellt. Also K ist 55. Wir haben schon auch die Potenzen gelernt, Hochzahlen. Also was ist jetzt die Gegenrechnung vom Quadrat? Wenn wir jetzt zum Beispiel... Die Gleichung 10 zu Quadrat ist 81. Haben ja, also minus plus mal oder durch kann es nicht sein, da wir schon diese Sachen schon benutzt haben. Ja, es muss etwas Neues sein, und diese Sache nennt man Wurzel. Ja? Wurzel, es gibt ein Symbol dafür, dieses hier ja? kann man sehen, wie es aussieht, und das nennt man Wurzel von 81. Ja? Wenn man jetzt das mit dem Taschenrechner macht, findet man heraus, die Wurzel von 81 ist 9. Das kann man so tippen und dann kann man das sehen. Ja? Es gibt Wege, das zu berechnen, also auch mit der Hand, aber die sind jetzt zu kompliziert. Also es gibt das sogenannte Her- und Verfahren. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Also, wir wissen ja aber schon, dass 9 zum Quadrat 81 ist also 9 mal 9 ist tatsächlich 81. Also das Ergebnis 9 sollte stimmen. Also die Wurzel von 81 ist 9. Wurzel ist die Gegenrechnung vom Quadrat. Ja? Tatsächlich, wenn wir 9 hier in dieser Klärung anstatt z schreiben, ja, dann ist das Ergebnis 81. Die Gegenrechnung jetzt der Wurzel ist das Quadrat. Ja? Wie bei allen diese Sachen, also das, die gehen so zusammen immer wieder. Also durch geht mit mal zusammen, plus geht mit minus zusammen, die Gegenrechnung, ja. Und von Quadrat ist das die Wurzel. Ja? Und die Wurzel von m ist gleich 13, also die Gegenrechnung, also dann wird das Quadrat, die, die Wurzel weg. Und auf der anderen Seite wird es mit Quadrat dargestellt, ja. Genau wie hier war das Quadrat weg und auf der anderen Seite haben wir jetzt für die ganze Seite auf der anderen Seite die Wurzel. Und das 13, die 13 zum Quadrat, die ist 169. Also jetzt, obwohl das für dieses Buch jetzt für dieses Niveau allgemein nicht so notwendig ist, gehen wir noch auf eine Tatsache aufmerksam machen. Diese Gleichung, z z² ist 81 hat nicht nur eine Lösung, also nicht nur 9. Es geht auch, wenn z minus 9 ist. Tatsächlich, minus 9 und das Ganze zum Quadrat, bedeutet minus 9 mal minus 9, minus mal minus, wie wir schon hoffentlich schon gelernt haben, ist plus, und das bedeutet, minus 9 zum Quadrat ist plus 9 mal 9, und das ist 81. Also die Gleichung stimmt auch, für minus 9. Das war jetzt mit Gegenlernen. Danke sehr.